Weihnachten schenke ich dir mit Liebe einer bunt bemalten Kuckucksuhr. Zu Weihnachten schenke ich dir mit Liebe einen Bierkrug und einen bunt bemalten Kuckucksuhr. Zu Weihnachten schenke ich dir mit Liebe. Ich schenke ich dir mit Liebe Einen Gugelhupf, ein Tiroler Hut Einen Bierkrug und eine bunt bemalte Kuckuckshut Zu Weihnachten schenke ich dir mit Liebe Ein Glockenspiel Einen Gugelhupf, ein Tiroler Hut Einen Bierkrug und eine bunt bemalte Kuckuckshut Zu Weihnachten schenke ich dir mit Liebe Pfeffernüssach, ein Glockenspiel. Einen Gurgelhut, ein Tirolerhut, einen Bierkrall, ein eine bunt bemalte Kuckucksu. Zu weich auf den die Liegen, zwei Meter Schnitt, ein Fünzig ein Glockenspiel. Einen Gurgelhut, ein Tirolerhut, einen Bierkrall, eine bunt bemalte Kuckucksu. Den Schenkel ich dir mit Liebe ein Spitzendindel, ein Glocken, ich bin ein Lobelhut, ein Tirolehut, einen Bier, einer bunt beim Matte Zu Weihnachten schenke ich dir mit Liebe drei Sfettschenknödel, Knödel, zwei ein Glockenspiel, ein Spitzmilch, right, eine oh, oh. ein ein ja. eine ein einen ein einen eine buntbemalte Kuckucksruhe, Schöpfchen, Schöpfer, einen einen Apfelstrudel, ein Schotzen, fünfzig Pfeffernüsse, ein Glockenspiel. Einen Gurgelhut, ein Tirolerhut, einen Bierkuchenhut, einer Butt-Bemalter Zwei gehackte hielt dir mit Liebe. Ein Federkissen, einen Babbeschuh, zwei zwei spitzen zwei Federschnitzel, Fünf Ziffern von Nüssen, ein glockenschnee Einen Gurgelhut, ein Tirolerhut, einen Bier, einer Butt-Bemalter Weihnachten schenke ich dir mit Liebe. Zick. 19 Knackwürste, ein Federkissen, Einen Opferstuch, 13 Knüppel, Einen spitzen Tintel, zwei Wienerschlüssel, ein, ein Glockenspiel, Glockenspiel. Oh, schloss einen Bierkruger. Ja.